Ist das jetzt eine Frau? Hey mein Helm! Nein. Du hast ja noch einen Helm an bei mir. Ja, der soll aber nicht angezeigt werden. Also ja, das kannst du... Da kann man irgendwie einstellen. Ich meine, ich habe das auch eingestellt. Oh. Mein Gott, ich halte das Schwert wie, so, Schwert wie so ein Katana, Das ist voll die falsche Pose für so einen Klümpel. Ja. Wie kann man das Schwert ja. nicht mehr wegstecken? Ne? Doch, ich muss äh, analog Stick drücken. Ah, okay. Leute so, mal alleine, jetzt kommen wir. Ja, jetzt können wir es treiben Ja. <lacht> <lacht> Was ist das? Oh, ja, Gott. Gott. Pass auf. oh Gott. Oh Gott. <lacht> das schnell. Ausgezeichnet. Ja, First Blatt! Was macht das für Moves da? Auf den Schwanz! Ja, genau. Jetzt hast du den Baum kaputt gemacht, <lacht> blöde Kuh! Ja. Aua! <lacht> <lacht> Dieses Mist, ich komme her! Die, die, die toyer ab, ey! Die design sind hat oh, sogar krank. ab! Ja, mitten in die Fresse! Jetzt kommt der Schwanz! Ja, wir arbeiten uns vom Kopf bis zum unteren Teil! Oh Gott! Bei der Macht von Grace, Ja! Yeah. Oh, erledigt nicht. Yay! Oh uh, ja. Yeah. Wir sind voll Profi. Ja. ja jetzt können wir es mit der ganzen Welt aufnehmen. Genau. Lass mal ein paar anderen Spielern ans Bein pissen. Ja, genau. Mein Gott, er sieht aus, als wäre er irgendwie aus Halo. Du hast doch keine Ahnung von dem Spiel. Fick dich, das ist eine andere Waffe. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. daher ich auch, oh, sicheln oder wie heißen die? Ja. Ich habe einen Hammer, was irgendwie aussieht wie eine riesige Axt. Ey. Ja, guck mal, guck mal, ich muss da steht, wie ich sprinten kann. Geil. Oh. Da stand gerade Tutorial. drück da zum Sprinten. Wie du hast Feuer? Ja, ich habe sogar Feuer. Und du auch, ne? Naja. Ja, passt. Ich habe irgendwie... ja, Doch ja, weiß ich nicht. Ich dachte, ich habe irgendwas anderes ausgerüstet. Da passt Warum ja steht? Das nicht Warum habe ich ihn jetzt hier ein Tutorial? Da steht jetzt hier, drücke A zum Springen. Meine Fresse! <lacht> <lacht> ich halte das Ding irgendwie wie so eine Kettensäge. Guck mal! Hey, huh. Da hinten bewegt sich. Da ist das viel schon da. Mein ist riesig ey. Wart. Du siehst schon aus irgendwie wie aus Final Fantasy, Daniel, oder was weiß ich nicht. Ja, ich sehe so Androgyn irgendwie aus. Ja, das meine ich nicht, was du schon für Klamotten trägst, weiß ich nicht, ey. Du hast ja genau die gleichen Klamotten. Ja, ja aber die gut. sehen irgendwie ganz anders aus, Daniel, allein schon wegen den Farben, ey. Das ist ganz schön groß, oder? Ach, was. Obwohl ja, doch, vielleicht ein bisschen. So, diese Tränke müssen wir einsetzen. Habe ich schon. Also. Eingesetzt ja Okay, kommt, was macht das? Oh Gott! Hi! Oh Gott, das ist ein bisschen schwerfällig, so ein Hammerteil. Ich peitsch, ich peitsch. Ich peitsch das peitscht und nicht ich selbst, Wie die Musik immer irgendwie stoppt, wenn ich getroffen werde, ey. Ja, der Anführer ist verwundet. Oh da, was uh. da? Das wird zu Eis! Komm, Baby! Oh da sind oh, Viecher. Gott. Oh Gott! Okay, die peitsche weg, pass auf. Wie greift das Viech uns aber nicht an, habe ich so Gefühl? Ja, ich weiß ja gar nicht, was wir hier machen. Okay Boah! Ich habe das die, die ganze Zeit geschlagen, da stand die ganze Zeit das Vieh ist immun, ey. Oh. Ich mache hier gerade irgendwie gar keinen Fortschritt her. Ah. Mein Gott, dieses stumpfe Geräusch, ey, dieses Düng, Düng, wenn ich dann viel haue ey. Oh Gott! Oh Gott, es brennt! Was? Warum? Das ist aber. macht aber Schaden, also das Sie ist nicht auf. von dem. Jetzt sieh ich, wie, sieht schon voll verkuppelt aus. Guck mal, hat voll viele Narben. Ey. Ah, ich bin ausgewichen. <lacht> What? Na, oh, erledigt. Jawohl. <lacht> <Sehr gut. lacht> SS. Ja. Ich setze mal den Flair ein, dann... Geil, ja, das ist weiß ich nicht das, weil sie das Vieh entdeckt hast oder so. Ich hatte einfach nur geschrien. Oh, ah, ich habe es gefunden. Ah. Ich habe es gefunden. Ach, hast du echt gefunden? Okay, ja, ja. ich setze da Raussignal Signal hier. Okay. Ich weiß noch nicht. Oh, ich will mich mal überheilen Okay. Ich bin schon groß da nicht, ich kann das schon. <lacht> Na. Ich bin nicht nah genug dran, ey. Der ja, brennt, brennt Baby. zwei äh, ah. hat zurückgeschossen. <lacht> ich bin geschockt ich kann mich irgendwie nicht heilen hier. Ich hatte diese Seitwärtsfalle von die Briefe. will ich slayen. Ja, yeah, hab dich geslayed. Sieh das Schuss. Äh. Level aufgestiegen. Ja. Yeah. Ja. Oh, yeah. okay. SS. Daniel. Ich habe nur B. <lacht> Was, du hast ein B? Ja. Ich habe S. <lacht> da habe ich die ganze Zeit voll auf die Fresse bekommen. Nee. <lacht> oh, ist das fähig? Gibt es hier Falldamage eigentlich? Ich glaube nicht. Daniel, du bist tot. <lacht> Okay, sind kein Vögel weggeflogen? Ich habe ein Vögel wegfliegen gehört. Kommt jetzt das wie oder nicht? Hallo, oh, ja, warte, hier. ich habe es gefunden. Ja, super, ja, warte mal, bevor du dort engage ja, Da ist ein bisschen zu spät, wie ich einfach so aus dem Boden gekommen. Gerade, ja, okay. Ja, solche Fische gibt es auch okay. Da hinten, ja, warte, wie komme ich jetzt darüber zu meine Flair gesehen? Uh, oh Gott. Was ist denn? Was? Ja, da habe ich ganz vergessen, solche Viecher gibt es auch die Tannen sich manchmal zur her Umgebung. Ja. Und jetzt kommt der Mega-Schuss. Oh sehen Sie mich, den Ampelmann, der an der Ampel strampeln kann. Habt den den Kopf weggeballert oder die, die Kopfpanzerung, ja. Yeah. Das tut er bestimmt weh, die er yeah, fristert. Oh Gott. Der ignoriert der mich vollkommen. Oh. Ich gebe mich mal da heilen. Hier, Daniel. Oh Gott, oh Gott, was? Oh what? <lacht> Da Wieso bist du denn auf Kann den zugelaufen? Ja, ich wurde an den rangezogen. Ich höre, hey, guck mal. Oh. Ich wurde irgendwie an den rangezogen. Ich konnte nicht zurücklaufen, ey. Oder hat der meine Steuerung umgekehrt? Oh. Hier, Daniel, warte, nimm das Schwert. Was? Ja, ich leg dir hier ein Schwert hin, guck mal. Ja, nimm das. Was? Okay. Ich glaube nicht, was das macht, aber... Ach, du warst einfach. da vorhin mit dem Schwert. Echt? Was glaubst du wer denn sonst? War der Heilige Geist? Boah, ich hab dir voll umgehauen. Ich glaube, das war ich da. Nein. Ah. Komm, Digger. Das macht voll Spaß, Daniel. Ja. Ich mir vorstellen. Das hält ganz schön was aus, oder? Er ja, ist bestimmt echt tot. Und hier kommt der Riesenschuss. Ich los oh schon wieder oh Alter, nein! Oh <lacht> Gott, ich bin tot. Wurd's jetzt <lacht> auch angezogen, Daniel? Ja. Ja, das ich auch. Okay. Okay, der Angriff ist echt gefährlich. Ey. Ich habe noch nur einen Trank. Ich habe drei. Der Kampf ist echt heftig, ich habe nur noch eine Heilung, ey. Ich habe gar keine. Du bist scheiße, dann. So. Also, das Ding ist schon irgendwie... Oh, voll am Bluten und so, also... Boah, das gibt's scheiße ja nicht. <lacht> ja. Du willst mich, komm und hol mich. Komm mal kaputt. Gleich tot gefahren anzeige bei 100 prozent. Daniel, du bist tot. Wieder unmöglich. Widerstandskraft als besiege oder bescheuche den BM Äh Ja, du schaffst dann schon. Ich bin der Boss. Kannst du mir zusehen? Ja, jetzt der Weg es schaffen oder wird äh. er untergehen? Ich glaube, da gibt es irgendwelche Dinge, die, wenn ich hier richtig machen gegen den, ey. ich weiß es nicht, weil ich habe das Gefühl, der tut seine Rüstung immer wieder voll neu aufmachen. 3, 2, 1. Jetzt hat er mich noch getroffen, der Pisser. Okay. Das war geil. Da machen wir wohl ein paar bessere Sachen anscheinend. Das war geil. Ja, irgendwie schon. <lacht> das war voll episch. Ich war auch. Awesome.